Ich erwarte viele spannende Inputs, auch für mich selber mehr ins Thema Nachhaltigkeit in der digitalen Welt reinzukommen, weil das ist irgendwie so noch unter dem Deckel und warte nur darauf, rausgeholt zu werden. Viele Leute. Und ein bisschen zu netzwerken und natürlich auch Neues zu lernen über digitale Nachhaltigkeit. Ich danke der Blockchain-Szene und auch die Open-Data-Szene, die noch nicht noch so viele ähm, Beschneidungen. Ich hoffe, dass wir das heute können mit, der Seite mit meinem Workshop, aber auch Networking können überbrücken können. Ein paar neue Einsichten und vor allem neue Ich war tätig in. in die der Erstellung der Broschüre zur digitalen zu Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Bis jetzt habe ich immer nur virtuell über Videokonferenzen getroffen. Vielleicht hat ein paar Leute, die wir jetzt zum ersten Mal treffen können.